Kurz erklärt, Zwei-Faktor-Authentifizierung Die Zwei-Faktor-Authentifizierung beschreibt einen Identitätsnachweis, der zwei verschiedene und möglichst voneinander unabhängige Faktoren erfordert. Damit Sie versichern können, dass Sie wirklich berechtigten Zugriff haben, müssen beide Faktoren authentifiziert werden. Ein bekanntes Beispiel ist das Geldabheben am Bankautomat. Sie benötigen sowohl Ihre EC-Karte als auch Ihren PIN-Code. Werden mehr als zwei Faktoren benötigt, spricht man von einer Multifaktor-Authentifizierung.